Ich bin hier bei den Stadtwerken im ersten Ausbildungslayer zum Elektroniker für Betriebstechnik. Mir gefällt hier am besten, dass es halt viel sehr praxisnah ist. Man hat schon komplexe Aufgaben, mit denen man die berufsnah sind, mit denen man hier beschäftigt wird. Die, Angestell also die Ausbilder sind nett und auch die Teamkameraden. Naja, also man sollte schon sein wie man ist, sich nicht verstellen, man sollte Interesse für den Beruf haben. Und am meisten Spaß macht es eigentlich hier immer irgendwas zu bauen, also wir bauen ja Schaltungen auf, die schon relativ komplex sind oder halt beim Löten irgendwelche Platinen oder später halt Programmierung ein bisschen. Na schon ein technisches Verständnis, schon ein bisschen Physik und mathematische Kenntnisse sollte man besitzen, damit man überhaupt weiß, was der Strom macht und wie das Ganze funktioniert. Ich bin Ausbilder beim Stadtwerken Leipzig für die Berufsgruppe Elektroniker Betriebstechnik und Mechatroniker. Also zum größten Teil wird im Team gearbeitet. Ich bin der Ausbildungsleiter beim Stadtwerken Leipzig, bin verantwortlich für die komplette Ausbildung für die gewerblich technische und kaufmännische. Die gewerblich technische Ausbildung findet hier im Bildungsentwicklungszentrum in zwei Jahren statt. Hier wird die Grundausbildung absolviert in verschiedenen Fachlehrgängen bei den verschiedenen Ausbildern mit den, in den verschiedenen Kabinetten. Und wenn die Auszubildenden die Grundausbildung hier absolviert haben, gehen sie die anderthalb Jahre in die Meisterbereiche, in Abteilungen raus und lernen dann dort entsprechend die Fachspezifik, sodass sie einen super Übergang haben dann in ihre Arbeitswelt. Also bewerben muss man sich mit dem Abschlusszeugnis, wenn man Realschule macht, neunte Klasse, bei dem Gymnasium mit elfter Klasse, Abschlusszeugnis. Und das erfolgt nicht schriftlich, sondern online-mäßig. Auf unserer Plattform www.sbl.de wird dort entsprechend die Eingaben gemacht. Die kommt dann in das System rein und wir werden die entsprechend aus. Wir mal gucken nach entsprechenden Noten, wie entsprechend die Hobbylage sind, ob auch die Interesse formuliert worden ist für dieses Berufsbild. Und ganz, ganz, ganz wichtig, wo wir viel, viel Wert drauf legen, sind die sogenannten Sozialkompetenzen auf die Kopfnoten. Ja, wichtig, Betragen, Mitarbeit, Fleiß, Ordnung. Wenn die da oben nicht stimmen, da kann dann unten Mathematik, Physik, Englisch, wie auch immer, wie, die, wie, wie das unten dann aussieht, eine 1 sein, hat dann leider keine Chance.